Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, es ist wieder soweit. Der Gleichsatzkanal hat wieder Kosten nach Mühen gescheut. Um hier die 28. Folge der Philosophischen Trilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik zu präsentieren. Die Rufer in der Wüste geben sich die Ehre im verzweifelten Kampf gegen ein finsteres Zeitalter. Wir sind bei der Nummer 149. Da heißt es. Unsere Sinne sind Abstraktionsapparate, wurde in den letzten Folgen schon angesprochen. Wenn Abstraktion das Abziehen bedeutet, beziehungsweise die Abkehr der Aufmerksamkeit vom einen zum anderen, dann bedeutet ein Weghören und ein Hinsehen eben eine Vernachlässigung des Sinnesapparates. Aber auch äh, innerhalb äh, der Sinne findet eine Abstraktion statt, äh, indem einfach die Genauigkeit, mit der etwas gehört wird, äh, zum Beispiel ein Ton, äh, schon von einem Geräusch äh, abstrahiert wird. Ein Ton äh, stellt da schon eine Differenz dar. Und wenn dann zu diesem Ton dann noch eine Tonhöhe dazu kommt, also nochmal eine Differenzierung, dann äh, wird von anderen äh, Möglichkeiten der Aufmerksamkeit abstrahiert. Wenn es sich zum Beispiel um einen Dreiklang handelt, äh, das ist alles schon bekannt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die schon sprichwörtliche Kälte der Abstraktion. Was ist damit gemeint? Die, das Blau der Abstraktionen, die Abgehobenheit in den Himmel bloß idealer Begriffe, und auch äh, die Kälte der bloß logischen Überlegung ohne irgendeine Empathie äh, irgendwelchen beteiligten Akteuren gegenüber. Das ist äh, die andere Seite der Abstraktion. Äh, äh, Gekoppelt ist mit dieser logischen Abstraktion auch die, die Macht, ähm, die nicht nur über die Geister herrscht, äh, sondern auch äh, eine Macht, die sich äh, über die Jahrhunderte durch ein gewisses objektivistisches Denken in den herrschenden Institutionen Institutionen etabliert hat, äh, Bürokratismus äh, ist ein anderes Stichwort, wo nach statistischen Vorgaben äh, Vorschriften zu befolgen sind und äh, innerhalb äh, der Breite des Spektrums äh, dieser Vorschriften ist dann, äh, ist dann äh, sind dann Gebote oder Verbote zu befolgen und äh, alles, was sich in diese äh, Vorschriftenstruktur nicht eingliedert, äh, wird dann als äh, äh, Fremdkörper betrachtet und, und an, die, an den Rand gedrängt, wenn es äh, keine größeren Auswirkungen hat, aber äh, sowas kann auch bis zur äh, psychischen, geistigen, materiellen Zerstörung einer Person führen, wo dann Leute einfach nur ihren Job gemacht haben und nicht weiter sich dafür nicht weiter verantwortlich fühlen, weil ja äh, den Vorschriften Genüge zu leisten ist und diese Vorschriften wurden an anderer Stelle äh, gemacht und da gibt es dann andere Autoritäten, die werden nicht angezweifelt. So in der Richtung läuft das ab, es werden im Grunde genommen äh, äh, reine Gedanken äh, Konstrukte, mit der Realität identifiziert ist gerade die öffentliche Diskussion, dass sich Politiker, dass Politiker in einer sogenannten Blase leben und mit den Realitäten keinen Kontakt mehr haben mit den eigentlichen Bedürfnissen, Problemen der Bevölkerung sich im Grunde genommen aus dieser Bevölkerung heraus abstrahiert haben und da ein abgehobenes Dasein, Politikerdasein führen mit eigenen Interessen, mit eigenen Zeitabläufen, eigenen Bedürfnissen, nach denen dann auch die Empfindungswelt und auch die Gedanken, die Vorstellungswelt dieser Leute entsprechend äh, sich von dem, äh, der Masse der Bevölkerung dann äh, nicht mehr vergleichbar ist. Besonders wenn diese Leute dann über Jahrzehnte hin gewählt werden. Ähm, ich komme zum nächsten Punkt. Die ungezügelten Machtgelüste, die mit dem Schicksal von Millionen spielen, als wären es tote Zahlenreihen und nicht Wesen aus Fleisch und Blut. Äh, das wäre jetzt eine Fortführung der Nummer 105, der Nummer 150. Ich mache mir das jetzt etwas bequemer. Unter Umständen leidet der Ton drunter. Dann muss ich äh, postproduktiv äh, Erscheinung treten, aber das ist mir jetzt egal. Ähm, also diese, diese Machtgelüste, die jetzt äh, im Gegensatz zu einer rationalen oder einer vernünftigen Betrachtung äh, des Weltgeschehens äh, äh, etwas darstellen, das eigentlich nicht sein soll. Aber äh, eben äh, auch zustande kommt, äh, weil bestimmte Leute, auch Diktatoren, ihr, ihr Wahlvolk äh, finden und äh, so eine Welt der, der sogenannten Realität äh, stattfindet, die mit dem, was jetzt da äh, mehr oder weniger theoretisch in irgendwelchen intellektuellen Zirkeln besprochen wird oder von irgendwelchen Altweisen da als vernünftiger Standard etabliert wurde. Ähm, diese, äh, wie soll ich sagen, diese, äh, diese Macht, die... Ähm, ganz konkret sich darstellt, ohne eine äh, Verdoppelung äh, in, äh, hinsichtlich irgendwelcher äh, äh, Reflexionen, also Überlegungen oder Vorstellungen, äh, äh, Differenzierungen äh, zu dem ganzen Geschehen. Es ist ganz eindeutig auf, eine, äh, auf einen Mittelpunkt, auf eine Zentrale ausgerichtet, von der aus dann ähm, sich der Machtapparat äh, dann, äh, zusammensetzt. Und die Frage ist immer, inwieweit äh, eben solche... Machtinteressen, jetzt mal etwas nüchterner beschrieben, Machtgelüste, das hört sich immer etwas ein wenig diabolisch an. Aber im Grunde genommen muss jede Art von, im wahrsten Sinne des Wortes, Aktivität äh, im Sinne von Machen auch als äh, Macht bezeichnet werden. Und diese Macht beginnt grundsätzlich bei der Begriffsbildung. Und da ist dann, da scheiden sich dann die Geister, ob äh, zu dieser Begriffsbildung, ob die rein willkürlich ist oder eben auch gerechtfertigt und begründet ist. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die rein willkürlich ist, dann kommt es zu Machtsprüchen, die man nur glauben muss die dann auch mehrheitsfähig ist, weil es nicht darum geht, irgendwas zu verstehen. Da ist keine Leistung von irgendeinem Wähler verlangt. Und an diesem Punkt scheiden sich dann die Geister, inwieweit die Abgehobenheit des, des politischen Systems, die Institutionalisierung irgendwelcher Bedürfnisse ähm, in Form von äh, – da zählen die Banken genauso dazu als Bedürfnis, Geschäfte und Eigentum zu regeln äh, bzw. zu verwalten wie auch die Gerichte, äh, um eben äh, Interessenkonflikte zu schlichten. Der Punkt ist immer nur der, ob diese Insti äh, Institutionen gerechtfertigt sind, beziehungsweise wie sie gerechtfertigt sind und ob diese Legitimation auch einer äh, Überprüfung, einer dezidierten Überprüfung standhält. Das ist die Frage und solche Überprüfungen, die finden nicht statt. Da äh, sind seit Jahrzehnten, seit der Abdankung der Monarchien in diesen äh, Demokratien äh, bestimmte Parteien am Werk in regelmäßiger Reihenfolge und Wiederkehr, die Partei des äh, individuellen Eigentums, sage ich mal, und dann die Partei des äh, eher kollektiven Eigentums äh, beziehungsweise der Verantwortung, äh, die Verantwortung äh, für die Masse der Menschen, also für das Volk in, in im Sinne von Mehrheit der Bevölkerung und dann auf der anderen Seite äh, die Bestrebungen für äh, spezielle äh, einzelne Individualitäten, auch äh, äh, Machtansammlungen, die, die auf sich auf einzelne Personen, auf einzelne Personen konzentriert sind ob das jetzt äh, irgendwelche Machtpositionen Unternehmen sind oder durch äh, äh, über Jahrzehnte, oft Jahrhunderte, vererbtes Eigentum entstehen. Und diese herrschenden Machtverhältnisse, die äh, verlangen meines, mein, für meinen Begriff nach nach einer erneuten grundsätzlichen Überprüfung der Fundamente der äh, sogenannten Ideale, der Aufklärung, der Legitimation der sogenannten Menschenrechte und dann auch der Realisierung derselben und nicht nur auf nationaler, sondern internationaler Ebene. Das sind alles Machtfragen, sind letztlich Abstraktionsfragen, weil sich Macht äh hauptsächlich aus äh, Allgemeinheit ergibt, ob das jetzt in logischer Hinsicht ist, dass dann die Allgemeinheit als Objektivität äh, über alles andere gilt und alles andere dem zu folgen hat, oder ob das, äh, ob es sich um politische Macht handelt, äh, indem äh, einfach Mehrheiten die Machtverhältnisse bestimmen. Und die Frage ist immer, äh, wie diese Verallgemeinerungsstufen, dieser, dieser Schritt der, vom, äh, vom Abgeordneten, der jetzt äh, sich von einem von, von mir aus vom Kreistag dann in den Landtag wählen lässt und dann in den Bundestag. Das sind alles äh, mehr, unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse. Mit, äh, am Kreistag sind noch die wenigsten Stimmen erforderlich. Zum Landtag sind schon mehr Stimmen erforderlich. Und für den Bundestag dann noch mehr Stimmen. Das sind alles. Im Grunde genommen kann man das als Abstraktionsebenen verstehen. Die äh, jetzt durch den Wahlvorgang äh, scheinbar legitimierte Macht äh, ist aber zuerst einmal nur eine rein formale, denn es, äh, die Frage ist ja, in, inwiefern überhaupt so ein Al äh, Abgeordneter dann die Interessen derjenigen vertreten kann und vertritt, die ihn gewählt haben. Da, das ist in den wenigsten Fällen ganz klar zu beantworten. In den meisten Fällen ist es eher so, dass so eine Stimmung dann entsteht oder man so ein Gefühl hat, dass so Tendenzen dann mehr nach rechts oder links äh, äh, sich bewegen äh, und jetzt... Äh im, Im Fall jetzt äh, AfD oder überhaupt äh, sogar europaweit, äh, möglicherweise sogar äh, weltweit, kann dann von ähm, Tendenzen nach rechts oder zu, zu Autokratie, das heißt zu weniger Demokratie und auch zu weniger Reflexion ähm, und Differenzierung in Fragestellung irgendwelcher ähm, Macht äh, Zusammensetzungen, wobei es jetzt äh, ich, ich, nicht gesagt sein soll, äh, dass jetzt äh, die äh, demokratisch Gesinnten äh, Teile der Bevölkerung äh, besonders äh, reflektiert werden, aber äh, Rein im, im, im Vergleich eben zu diesen diktatorischen oder autokratischen Tendenzen muss das als Fortschritt betrachtet werden. Aber an sich betrachtet äh, ist, äh, kann ich mit dem, was diese Demokraten da alles äh, von sich geben, äh, mich genauso wenig einverstanden erklären, weil hier nur alte eingesessene Machtkonstellationen sich weiter tradieren, ohne entsprechende Reflexion. Und da gibt es gar, gar keinen Unterschied äh, zu jetzt, äh, wenn man meinen wollte, dass jetzt gerade in Deutschland die Grünen seit äh, nunmehr über 40 Jahren da eine Veränderung äh, gebracht hätten, dann ähm, ist, äh, muss man nur äh, Joschka Fischer zuhören, um zu begreifen, dass das nicht der Fall ist, dass die Grünen nur eine, eine Freistelle im alten System besetzen, aber sich in keinster Weise von allen anderen Parteien unterscheiden in ihrem Machtgebaren oder in ihrer Art und Weise, um die Stimmen des Wahlvolks zu buhlen. Es sind vielleicht weniger Krawattenträger darunter, aber äh, das allein macht noch keine bessere oder andere Politik. Äh, davon abgesehen, äh, will ich jetzt gern zum nächsten Punkt übergehen. Hier sind wir immer noch in dieser Kälte der Statistik der toten Zahlenreihen. Und ein Paradebeispiel für diese, diese Art von Mechanismus ist äh, der, der Vernichtungsablauf in den Konzentrationslagern. Es wurde wie wie in, in einer wie am Fließband wie in einer gut funktionierenden Fabrik wurden da wurde da aus äh, menschlichen Wesen äh, Lampenschirme und Seifen äh, produziert ohne irgendeine eine Reflexion über die ethischen Momente an der ganzen Geschichte da er konnte ganz locker weg äh, davon weg abstrahiert werden indem ähm, man einfach äh, irgendeiner Propaganda in Bezug auf äh, Vorurteile, auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Dieses, äh, dieses Beispiel ist, äh, ist maßgebend für zig folgende Generationen. Es kann gar nicht äh, die, die Umsetzung dessen was, was daraus zu lernen ist, die ist ja äh, seit, dem, äh, seit dem Kriegsende des Zweiten Welt, sogenannten Zweiten Weltkrieges 1945 ist, äh, so gut wie gar nicht geschehen. Und das war auch äh, zum Großteil der Grund dafür, äh, für die äh, Studentenrevolte in den 1960er, 70er Jahren, weil äh, es einfach zu krass war, äh, wie über diesen Wahnsinn der NS-Zeit da hinweggegangen wurde. Und es ist auch heute noch so, dass die, die Fabrikmentalität und die Arbeitsplatzmentalität immer noch sehr viel geschehen in diesem Land bestimmt. Und es ist die, das ist dieselbe Mentalität, die auch Auschwitz, Auschwitz zustande gebracht hat oder überhaupt Hitler zustande gebracht hat. Dieser unreflektierte Materialismus, wo jemand aus dem Recht, sich sein eigenes Leben zu sichern glaubt, ohne irgendeine Reflexion einem Führer nachlaufen zu dürfen oder zu können. Und äh, sich einer Autorität zu fügen, ohne äh, dieses Geschehen zu reflektieren. Und davon äh, gibt es heute auch noch äh, genug und nöcher. Dieser Faschismus äh, ist heute noch äh, mit wenigen Ausnahmen es ist, äh, strukturell verankert in den, in den ganzen äh, Institutionen. Es muss heute nur der, der richtige Typ mit dem richtigen Charisma kommen und schon ist äh, äh, wieder Tür und Tor für alle möglichen äh, Gräuel äh, geöffnet. Es reicht schon, was heutzutage alles als Normalität hingenommen wird, äh, ist schon Grund genug, um aus diesem aus, aus, aus Desinteresse und aus dieser Ignoranz wieder äh, so eine Führerfigur entstehen zu lassen, die dann mit, dem, mit den irrsinnigsten äh, Forderungen und dann auch äh, äh, dieselben realisiert, ohne dass äh, da irgendein äh, merkbarer Widerstand sich äh, dem entgegenstellt. So, jetzt habe ich äh, heute mein ganzes Pulver verschossen, was so Paris-Politik äh, und überhaupt äh, einmal äh, den Bezug herzustellen zu der Abstraktion, zu, zu, zu der alltäglichen Abstraktion, mit der. Leute jeden Tag alles Mögliche von allem Möglichen abstrahieren, das heißt alles Mögliche ignorieren und sich äh, nur auf ihren auf ihr Klein-Klein konzentrieren und ihr eigentliches Menschsein äh, für einen Judaslohn verkaufen. Und so entstehen finstere Zeitalter. So. Äh, entstehen Millionen von Menschen, die sich irgendeinen Dreck äh, mit, mit irgendeinem Dreck sich unterhalten lassen und sich da noch äh, amüsieren, weil ihnen äh, die, das entsprechende Niveau, die entsprechende Bildung es sind Millionen, Millionen, die zur Zeitbombe werden, aus, aus, aus denen dann wieder das Material entsteht, äh, mit dem ein irgendein Diktator die Herrschaft an sich reißt. Tja, dieses Mal eine andere Art von Besprechung. Werden wir das nächste Mal nochmal bei der Entwicklungshemmung dieser Art von Abstraktion weitermachen. Peace. Friede sei mit euch.